bin ich dann weitergefahren zu den Schlammvulkan von Berger. Ja, während ich mir das Video jetzt so angucke, weil ich da eigentlich gefilmt hatte, sieht man ja ganz deutlich, dass der Unfallverursacher sich ganz heimlich aus dem Staub macht, während der Polizist mit dem Falschen schimpft. <lacht> eigentlich hätte man das Video zur Verfügung stellen sollen, aber nun ist eh zu spät und außer Blechschaden war ja nichts gewesen. Und ich hab's ja Gott sei Dank noch ermeckern können, wenn auch bloß scharf. Da haben eine stand mit dem Pferdevorwerk ausgeliefert. Da den großen Hänger am Pferdevorwerk und Vollkamp. Und daneben stand ein Lkw, der hatte irgendwelche Baumaterialien oder irgend Raus hast du überall gleich wieder die Hunde, die betteln kommen, wenn sie wenn irgendwas zu essen sehen. Weiß, solche Überholvergänge sind normal in Rumänien. In den meisten Orten steht am Ortseingang Schild 43, 40 oder 50 km/h. Und die meisten fahren mindestens 50 bis 70. Und da kann es schon mal passieren, dass im Ort ein LKW mit 80 oder 90 an dir vorbeifährt. ich kam dort an, hab geguckt, wollte mich dort anmelden, da war dort die Kneipe, da bin ich dorthin, hab geguckt, da war niemand, da saßen bloß ein paar Leute, die haben gegessen, die quatschten mich gleich an, suchst du jemanden, willst du hier übernachten? Ich sage ja, äh, Sagt mir, was kostet, bauen wir das halt auf die, die kommt dann irgendwann vor, die, die Platzwerte wirst du dann schon finden. Ja, ich habe mein Auto dann irgendwo hingestellt, wo Platz war, schon alles fertig gemacht, bin dann vorgelaufen, dann war die auch da. habe dort meinen Zeltplatz, kam 50 Lee, ungefähr 10 Euro bezahlt und dann habe ich dort was gegessen und bin nochmal los, um mir die Schlammvulkane anzugucken. Ja, nach einem großen Regenguss sollte man vielleicht nie unbedingt hier hochlaufen. Ihr seht es an meinen Schuhen, aber ich denke mal, das trocknet dann und fällt wieder ab. Darf den Dreck durch nie ins Auto mitschleppen, muss die Schuhe halt vom Auto ausziehen. Das läuft auch in der Rubrik kalter Vulkanismus. Kalter Vulkanismus, das sind Gase, die aus 3000 Meter Tiefe aufsteigen. Durch irgendwelche Ton- und Lehmschichten hindurch und dadurch, dass die das Grundwasser und die Feuchtigkeit mit hochbringen, blubbert das so und setzt sich oben ab und sieht aus wie Vulkan halt. Und dadurch, dass die Gase schwefelhaltig und salzhaltig sind, wächst da nie allzu viel und gibt nur einige wenige Pflanzen, die das Salz und Schwefel abkönnen. Oh bin dann wieder wieder runter auf dem Campingplatz und mittlerweile sind dann auch noch andere Leute eingerückt, beziehungsweise die tagsüber unterwegs waren und dann dort übernachtet haben. Und da saßen mir dann drei Pärchen und ich, die alle mit Wohnmobil waren. Ich war ein bisschen der Exot in der Runde mit meinem mit meinem Video, weil die anderen die einen, die hatten so ein riesengroßes Wohnmobil auf, auf LKW-Basis und ich da mit meinem kleinen Video <lacht> aber wir haben uns ganz gut unterhalten, war ganz, ganz schön, ganz guter Abend haben ordentlich, ordentlich ein paar Biere getrunken war ganz lustig und naja, nächsten Tag früh wieder das übliche gemütliche Campingplatz, bot kein Frühstück an ich habe dort mal eigenes Zeug gegessen, bei mir am Auto. Und da kam dann auch noch mal eine, eine Frau an, die war aus Dresden. <lacht> die, sind auch mit so einem, die hatten so ein so Pickup mit aufgebauten Wohnkoffer hinten. Ja, die wollten dann gleich weiter. Wir hatten gleich mal so kurz durchgesagt, kommst, du kommst ja auch aus Dresden, kam die an. Vielleicht mal so erzählt, wir machen ja, die macht auch hier eine Art Rundreise da. Jedenfalls war weiter, weiter, weiter große Quatsch, die wollten gleich weg, ich war gerade am Essen. Und nur ein Stück, wie das so ist und dann wieder losgefahren. Bin dann direkt durchgefahren zum Schwarzen Meer. Hab durch unterwegs mal irgendwo gehalten, nochmal was gegessen und noch was angeguckt nochmal eine ausgiebige Pause gemacht habe mir dann nachmittags teilweise auch noch mal unterwegs irgendwo angehalten wo schön war ein Käffchen gekocht und gemütlich noch mal einen Kaffee getrunken und bin dann abends, es wurde dann schon dunkel, bin ich in Konstanta reingefahren und den Platz, den ich mir vorher schon rausgesucht hatte da kannst du direkt am Schwarzen Meer parken, da ist so ein bisschen außerhalb der Stadt, im so einem Wald-Buschgebiet gewesen, bin ich dann dort rausgefahren. Das waren nochmal ganze Stüttel und dann fährst du meilenweit so ein Sandweg. Das war aber festgestampfter Sand. Die eine Richtung, die Ich komme dann von Richtung Norden nach Süden runter, da war das so Sandweg mit festgefahrenen Sand. Und meilenweit gefahren und ab und zu standen schon ein paar Autos und dachte, na gut, wer weiß, wie die gefahren sind, wenn die bis ans Meer waren, die das dort, dort eingestellt hatten, weil direkt ans Meer kam ich nicht, das war dann meistens noch ganz Stühle weg. Und... Während ich das so vorbeifahre, sah ich plötzlich die Dresdner wieder, die standen dort neben mir. Die haben mich auch gleich erkannt, die habe ich mal kurz gegrüßt. Ich bin dann doch noch ein ganzes Stück weitergefahren und stand dann weit unten am schwarzen Meer und hatte wirklich 100 Meter bis zum Meer zu laufen, wenn es überhaupt 100 Meter waren. Und bin ja auch schon im Dunkel angekommen, da... Ich war auch gleich mal kurz ans Meer runtergegangen, und kurz das, das Foto geschossen. Dann halt das abendliche Programm. <lacht> Bierchen trinken zu den, zu den Dresdnern zurücklaufen wollte ich nicht nochmal, das war dann zu weit gewesen. Das war dann auch noch mal 2-3 Kilometer weg von meinem Auto. Bin dann, das zieht sich schon wirklich ganz schön weit hin.